als Mann Nickerchen machen. Ja, ging käme jemand herein. Ah, wer ist das? <lacht> vollkommen daneben <lacht> was geht und ja ich habe <lacht> ich habe einen charakteren mal sonnenbrillen gegeben weil warum nicht <lacht> wie mir zum beispiel oh, er war neu ne? ich glaube hier kommen eigentlich nur neue sachen ne? neue charaktere ich glaube ja ne wieder ja ja und willkommen mein Name ist Daniel Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem engage. Wir sind hier in Kapitel 10. Das nächste Kapitel heißt der Dämonendachen Sombrone. Und ich glaube ich sollte mir kapitel immer vorher schon mal ansehen, damit ich glaube, schon im Vor im Voraus irgendwie weiß ja wie heißen beim nächsten Mal. Und dann sehe ich immer wie die heißen aber irgendwie mal Zuschauer haben keine Ahnung. Mir hat nichts kapitel Aber ist ja egal, ne. So, ob, da sind ein paar Sachen, die neu aufgetaucht sind, aber nicht so viele zum Glück. Die schnappen wir uns mal ganz kurz. Es war Nüsse, dies Nüsse. Da teleportiere ich mich mal den, ne? äh, hier. Geht doch schneller. Meine, meine Tiere irgendwie was gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann hier neue Sachen immer kommen. Es ist definitiv nicht 24 Stunden, weil ich spiele dieses Spiel immer alle zwei Tage. Von daher weiß ich nicht, wann das liegt, wann hier neue Gegenstände auftauchen. Ich habe jedenfalls alles hier gemacht. Ich habe amibus eingelesen, um so ein paar, weil ich. Essensklamotten und zu so, so, so bekommen, Stahlbarren, was weiß ich nicht alles. Und wir sind einige am Pool am Chillen. Hey, zum Schwimmen. Und Siegert schaut ja einfach nur zu. Das ist leidwillig. Okay, und ja, ich habe allen Charakteren Sonnenbolle gegeben. Einfach so, ne? Man muss sie nur einmal herstellen, dann kann jeder sie tragen. Nicht schlecht. So. Aber ich glaube, das ist nur während die alle hier sind ne das ist nicht während den Katzien oder so schon wieder du am Kochen immer ein bisschen Abwechslung hier haben so irgendwann habe ich noch vergessen Kochen nur ne ich glaube nur Kochen soll ich dir ein krasses warte mal wenn ich aber äh, ich kann auch mal testen ne? ich habe noch die Ration vom letzten Mal ne ich glaube die wird sofort äh, abgelegt Frams Ration. Das sind nur 50 Geld, wenn ich die bezahle, also selbst nicht so ein großer Verlust. Oh. Okay, wen haben wir denn ja noch nicht? Ja, mit wen kann ich denn hier noch ein Support machen? Jetzt mit Diamant habe ich nicht letztens mit dem gegessen. So wie ist Alfred übrigens noch hier könnt ihr beiden Alfred ist schon die ganze Zeit hier mit uns im Team wir haben noch nicht mal einen C-Rang. Machen wir euch beiden eine kleine zwei zwischen zwischen einigen Prinzen. Ich kann schon wieder ein pizza crap herstellen, aber guck mal hier. Wie was hier mit 40 Kuchen? Oh. nee, einer von denen mag das nicht. Okay. Schwierigkeit, Verteidigung und Resistenz. Wie ist damit? Kartoffel-Fisch-Auflauf. Ich habe noch ein Trockenfleisch, aber was soll's. Und, ja. ja. ja da mal los. Einmal Mahlzeit zwischen Hauptcharakteren, so, und er hat schon ein Gespräch mit ihm verfügbar. Direkt zwei Gespräche freigeschaltet, so also die Mahlzeit für solide Muskeln. So. Sehr cool. So, dann gucken wir uns die noch schnell an, würde ich sagen. Ne? Mit Diamant und Alfred, ich kann so schlecht sehen. Oder meine Sonder, warum renne ich denn wie so ein Feigling? von einem verzerrten Weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin so eine Glaskanone. Ich kann doch nichts aushalten. 普段は普通に戦えている では例えばこれから剣虫 hm. <täusper> Ich werde Happen back essen. なるほど。それは messi すぎ ja mal lappen. Schämt ihr euch nicht. Bro, ich habe dir gerade gesagt, ich habe Angst vor Raupen Oder ich ekel mich vor Raupen, oder was so, dann habe ich eine neue Seite freisctet müssen wir uns auch mal irgendwann anschauen wenn wir mal Zeit haben wir ein. Ich habe noch einige Bandgespräche hier <lacht> <lacht> auch noch aus dem weg <lacht> Nein, bitte nicht aufhören. Ich bin so. Wenn du Demo irgendwie bist du als Einheit aber nicht so gut. Ich ganz ehrlich bin. Ist halt ein Kavalier, ne? Aber du bist auch ein Hauptcharakter, von daher. Vielleicht hat er eine gute Klasse, in die er sich entwickelt. So, ich habe mit einigen Charakteren noch hier mit äh, in der Arena mit dem Emblem trainieren lassen. Damit die einige Fähigkeiten lernen. Meistens waren das so Sachen wie weil nicht. Mit Eddie habe ich versucht hier Treffer plus 10 zu lernen mit ihr habe ich treffer plus 10 gelernt glaube ich mit mit anna habe ich treffer plus 10 gelernt als mit sigurd weil er hat ja irgendwie weiß nicht level 4 oder so so eine fähigkeit so diamant habe ich mit marv trainieren lassen damit er hier weiß nicht hier schwert wie auch immer das noch mal heißt also hat er mehr ausweichen und treffer hat mit schwertern. und yunaka habe ich mit live trainieren lassen weil er irgendwie so eine messerfähigkeit hatte glaube ich glaube noch nicht, dass ich mit allen Charakteren irgendwie hat gelernt habe. Naja, aber wir gucken uns mal kurz hier Dinge an. Ach, ich muss wieder mein Zimmer gehen. Ich vergesse das Und ja, da habe ich schon mal so ein paar Fähigkeiten lernen lassen, damit die uns ein bisschen helfen. Die Axtkämpfer haben meistens mal Probleme Gegner zu treffen. Von daher habe ich den mal irgendwie eingegeben. So, Diamant hat mit Marv trainiert. Sind ja, immer so, sind ja immer nur zwei Sätze. Ich mag euch viel lieber als diesen anderen Lord. Mein Gott, ist ja schwarz. Marv konnte wenigstens 30 nice Level erreichen im dritten Teil, glaube ich. So. Dann war eti und siegort. So aussieht wie du aussieht. das Was wollen Mädchen hören? Ja, ne? Du bist sehr gut gebaut. So Anna und Sigurd. das ist so eine merkwürdige. merkwürdige Okay, er hat Anna schon gesagt, ich habe es nicht aufgepasst. So, dann war dat Junaka und live. Wir müssen ja irgendwann mal von den Emblemen Helden ja mal sehen, ne? vor den Vergessenheit geraten. Ich habe nicht so geführt, die in der Story sehr involviert sind. Bis auf Mar vielleicht. So dann Jade und sie sie hier sind damit halt so. F so viel in FP gekommen. Da konnte man die direkt ausgeben. mein charakter haben wir mal so viele. Oh, Kai, das heißt Angreifen oder so, ne? Oder Kämpfen. Irgendwas in der Art. Dann sagt Aaron immer. Tatakay! So. Er hat agilität von Marv gelernt. Sie hat Messerpräzension gelernt, was ihr noch mehr ausweichen gibt. <lacht> noch mal drei ausweichen <lacht> weil warum nicht, ne? so sie hat Treffer plus 10 damit sie besser mit ihrer Axt trifft, weil Stahlächse ne? nicht so treffer genau sie hatte treffer plus 10 schon, aber ich habe trotzdem mit sie gehört noch auf Level 5 hoch so ihr ja, treffer plus 10 damit sie auch mit ihren äxten besser trifft und war es ne? ja. gut dann können wir ja weiter machen wir haben alles erledigt ne? geht auch voll schnell wenn man ja alles schon hat so, ich glaube ausrüstung habe ich auch so ein bisschen alles schon gemacht so Weltkarte, ich muss mal irgendwann hier bei den göttlichen dingern ja nachschauen ob ich da vielleicht irgendwie was machen kann mit welchen level ich da machen weil ob ich das überhaupt machen will, weil nicht, dass ich dann irgendwelche Gegenstände kriegt, die das Spiel noch einfacher machen oder so. Oh, sind die alle mein Gott, wenn so viele Zufallskämpfe auch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad kommen, dann ist das Level noch bestimmt voll einfach. So, dann gehen wir hier rein. Kapitel 10 destinier kathedrale Die Armee des wirmgottes als zur Destinia-Kathedrale, um König morion zu retten. So, Klasse, Basislevel. Ja, natürlich kann ich wieder nicht spenden vorher. Und ja. okay, mir ja eine Warnung. Beginnst du dieses Kapitel kannst du erst nach mehreren Kämpfen zum Somnial zurückkehren. Uh. Ah, ich glaube, sage ich okay. Nicht schlecht, okay. Dann hoffen wir mal, dass ich das überlebe ihr. Wir sind ein bisschen Oldschool dann ja. Ah, ich bin aber sicher, ich bin arbeitet Na gut. Okay, machen wir das. Wird schon schief gehen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem halt, ne? Kapitel 10, der Mondrache sombron Na, mal, ist schießt du ich jetzt uns an? Ich weiß gar nicht て sie war, als aus der klassischen feiern Irgendein König wird immer irgendwie manipuliert von irgendeinem Dämonenkönig oder Drachen oder irgendwie so diese ているんです。 der Tonit Ich rekrutiert zu werden. Vielleicht mal schauen. Ja. Ich ja nicht so schlimm wie letztes so Schloss sein. Mars. Jäderiun. Oh, was weiß ich schon? Ich habe 方がいい。ジャ竜とは okay, der に遭遇 わかり Okay. aber muss du jetzt nicht unbedingt zwei, drei Leute noch holen. Übrigens, wir gehen da rein und machen halt fertig. の aber jeder liebt mich. Ich bin jeder liebt mich. 押シールと思うか。押せ ist, ein Verzerrter. Das ist ein Verzerrter. 披露 Allein schon wegen der Situation, glaube ich, dass das Kapitel nicht so einfach wird. Idioten, warum hört ihr nicht auf mich? Ja, kommt mal ja. Oh, und oh, die Koko, Kapitel Koko, nicht so groß aus. Okay, ich kann darüber fliegen. Hey, das heißt, ich kann die schon einfach so einsammeln. Okay, da ist Hortensia wieder und da oben ist Hirn Sind und das Lindes, beziehungsweise Linn. Da Das man die äh das von Linn vehement initiiert. Die Einheit einen Kampf mit einem Geschicklichkeitsvorteil von mindestens sieben ihr folge angriff so weit möglich bevor der gegner kontern kann okay der hat zum glück nicht so viel astra oh oh. dem bogen schaden oder? Ja, mit dem bogen Mit der einheit Kurbschläge aus was klingt schon sehr nervig Hier der christen der könig von illusia fährt den Dämondrachen und sucht den Vorteil für sein land das Problem, dass im ring der damen der ebene in enthalten war der einst illusion am Vertraut wurde. Okay, dann haben wir hier noch oh, Purgativ. Das ist ein Langstrecken-Heilzauber. Verzerrter Morion Von Silberschwerten Tomahawk. Oh Gott, 33 Angriffskraft. König Morgen, um den Dämonen Drachen zu erwecken, wurde nach dem Tod zu einem Verzerrten also auch noch ein paar Verzerrte. So sind alle Gefolgsleute nicht hier, doch oder? nee Dann haben wir wieder Hortensia. Was von Ring hat sie auch oh, bei Left. haben wir schon mal gelesen Das ne? Emblem des ringes des ist der aus ausschluss lithos gestorben wurde. magisters einfrieren und starb der ein gegner für eine runde daran hat sich zu bewegen also stehe benutzen kann sein verdammt Das ist heißt, sie wird halt einsetzen gegen uns ne? Er hat nur eine reichweite von 6 okay. Das heißt, wenn wir sie fertig machen bevor Sie bewegt sich auch nicht, ne? Das heißt, wenn wir sie fertig machen, bevor sie einen Stab einsetzen kann, wird das schon sehr viel einfacher. Hat sie mehrere, sie hat wieder mehrere. Ja. Göttlicher Puls. Ein missgebildeter Angriff kann sich in einen Treffer verwandeln. Oh. Göttlicher Puls. So ist der Zeitkristall in Fire Emblem -Free Houses. So. da haben wir nachher sie gold mary energietropfen held schon eine weiterentwickelte klasse wir seht Veteranen, ausgebildet ausgebildet umgang mit verschiedenen waffen durchsprechen mühelos frontlinien Okay, lanzen keine keine äxte normalerweise haben die schwerter und äxte wo oh, ist ja rosado meister auch schon nachgeschaut ne? bezweifelt wir die schon erledigen können äh, rekrutieren können meine ich aber ja, schon so wie ich dazu verwendet sich gerade aufs klo Das heißt während ich auf, nachdem ich auf dem klo gegangen bin werde ich mir schon mal alles erledigt haben, ne? So in Sachen, weiß nicht, Vorbereitung. Das heißt gut. Ich mache eine kleine Pinkelpause und sobald ich zurück bin, bin ich ja bereit mit, weiß ich nicht, mit meinen Charakteren, mit meinen Vorbereitungen und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja und, hm, weiß ich nicht, sieht gar nicht so einfach aus die Startposition jedenfalls. Ähm, ja, ich habe mir so meine Truppen mal hier zurückgelegt, ne? und so mal geguckt was mich hier erwartet einige üble sachen habe ich hier entdeckt und zwar hier ist eine magische artillerie das heißt dieser typ kann uns von dieser entfernung ja überall treffen was ganz schön habe ich ist und ja also mein plan mit äh, mit ihr hier reinzugehen, zu gehen weiß nicht ob der so funktioniert also die schatzung will ich natürlich haben ne? was ich machen werde ist ich gehe hier rein so ne? und weil sie weil ich ihr Sigurd gegeben habe, kann sie sich danach noch zweimal bewegen. Das heißt, sie kann direkt hier runtergehen dann, ne? Und ja, sie wird definitiv nicht von dem Ding hier drauf gehen Und als andere kann sie, glaube ich, nicht treffen, ne? Das heißt, wir looten diese beiden Chests damit wir das schon mal hinter uns haben, ne? Ich weiß nicht, ob wir die bekommen. Vielleicht sollte ich mir das halt noch aufbewahren, ne? Ah, mal schauen. Ähm, ansonsten gibt es ja nicht so viel zu beachten. Einige Leute setzt ich hier hin. Ich habe geplant, Erna hier reinzupacken. Mit einem Hammer. Aber dann ist sie diesen beiden Leuten ausgeliefert. Und ja, ich wollte auch ihn erst ursprünglich hier mit einem panzerbrecher reinpacken. Dann hat er nämlich ein einfaches Spiel gegen die beiden. Aber n -n. ich kann ihn ja nicht bewegen. Von daher, ja, hier gehen wir mit Zitrin hin. Einige Charaktere tun wir zum ersten Mal heute benutzen. Fram hat ein kleines Comeback hier wieder. Lapis habe ich mal mitgenommen. Ähm, Eddie ist ein bisschen ist noch so level 10 aber einfach nur wegen der story ja, habe ich mir gedacht ich nehme die beiden hier mit ne? diamant und äh, Al christ von daher ja so ein bisschen von der story ja, ne? Hey, die beiden zwillinge sind wieder da sich so alfred tut wieder sein bestes was er kann zitrin lapis probieren wir mal heute aus und ja dann gucken wir mal wird schon irgendwie klappen ne? alle Ringe verteilt und daher los geht's Gucken, ob das funktioniert Herr, Hör auf mal ab ich weiß was er redet. ich kenne mich mit verzerrten aus glaube ich Denn seine werte machen mir ehrlich ein bisschen angst er hat einem riesigen angriffswert und ich habe keine ich habe keine rüstungen dabei keine rüstungskämpfer könnte schwierig werden da wette ich meine Haare. Wir sind und verzerrten Morium siegen Ich werde besiegt. Na, ah. ja, habe ich gesehen jetzt einen mit einem buch ausgerüstete einen auf dieses feld mit magischer arterie wird der befehl abfeuern anwählbar magische artillerie feuert mächtige angriff über große distanzen ebenso wie balissa kann auch magische artillerie nur begrenzt oft eingesetzt werden plan ihren einsatz also mit bedacht also meine strategie ist einfach wir müssen sieben schüsse davon aushalten dann knüpfen wir uns hier vor ich kann ja nicht mit luise reingehen louis chloe <lacht> kann ich ja nicht mit Chloe reingehen, weil sonst ist sie ja allen ausgeliefert. Ich könnte ja mit einem Langspeer reingehen, glaube ich. ein zwei. Ja, ne? Hey. Die Musik rockt. Ja, ich habe, glaube ich, schon eine bessere Strategie jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass sie mit einem Langspeer den Typen erledigen kann, aber... aber auch oh, wow, kann sie. <lacht> Okay, das wird das Kapitel definitiv etwas vereinfachen. So, ich muss erstmal gucken. Sprechblasen irgendwo. Nein. nein. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ja, die beiden sind definitiv nicht rekrutierbar. Da ja, muss ich nach den Part mal wieder gucken, ob die rekrutierbar waren in diesem Kapitel oder nicht. Ich nehme mal sehr stark an... immer noch nicht, ne? Bändigerin. Mit damit verbindung zu raubtieren kämpft mit buch und stab von rücken eines persus bei ihr würde ich ja schon eher glauben dass sie weiß ich, in diesem kapitel das level her ja passt aber aber die beiden sind schon hier weiterentwickelte einheiten von daher die kommen mir noch zu stark vor aber die haben auch sachen die gedroppt werden können Außerdem haben die noch hier Standhaftigkeit. Ich glaube, das ist ein guter Indikator dafür, hat die nicht rekrutierbar sind in diesen Kapiteln. Ne? Weil wenn ich hier auf meine Seite ziehen würde, dann würden die... Dann würden die, die Sie hat keine... Aber äh, sie ist auch keine fliegende Einheit. Ja, und ich werde versuchen, mit den Leuten zu reden, aber... Ich nehme mal sehr stark an, ist nicht möglich. So, wir haben ja... Eine gute strategie gerade gesehen und zwar sehr geil also ich kann sie jetzt einfach hier hin bewegen sie wirft ein langsperr warum ist hat so stark Ach, das sind Teil zwei ich vergesse mal hat das schon beide angriffe rechnet werden der person hat außer donner also wenn wenn der fertig ist mit ballern ne, dann kann er immer noch von drei zügen hier von drei feldern mich treffen ne? Aber muss ich mir eigentlich nicht antun. Der gute ist jetzt, wo ich den davon abgehalten habe, dem Ding zu feiern, hat das Ding noch alle Schüsse. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch jemanden da rein platzieren. und Wir könnten dann von beiden angreifen. Ja, perfekt. Wow. Mein Gott, das ist sehr viel besser abgelaufen, als ich gedacht hätte. erstmal. So, wie stehen denn deine Chancen, ihn zu treffen mit dem Hammer? Nein, mit dem Hammer. Oh Gott. Nee, ich glaube nicht, dass ich das will. Ich muss die Leute auf mich zukommen lassen. Problem, ist, ich habe keine Tanks mitgenommen. So, dich wollte ich, glaube ich, mit mit sie anlocken ne? sie bekommt dann zwar eine menge schaden aber ist schon okay du triffst mich nicht man hat ja langsam durchziehen müsste halt eigentlich klappen So, dann packe ich dich hierhin mit protektion du heilst sie hoch also gut jetzt kann ich protektion einsetzen mit zwei heilern so dann ich könnte rosado hier anlocken direkt aber ich glaube nicht dass ich das möchte hier, du mit der Stahlanze. Ähm. Hm. Ich könnte hier... Gott... Ja, ich hätte eigentlich Anna hier einpacken sollen. Ja. Okay, Dann äh, machen wir so machst du halt. Und der Eisenlanze macht die genug Schaden. Nö. Jetzt wird der Meisterlanze aus. Wird noch nicht mal gedoppelt. Cool. So, was wir machen ist, wir platzieren dich hier hin. Wir warten, damit du mehr Schaden machst. Wir platzieren dich daneben hin, damit du auch mehr Schaden machst. Platzieren dich mal hier hin, einfach nur für mehr Schaden oder hier für Support würde ich sagen für Support punkte und so. Dann müsste halt eigentlich klappen, sein falscher Knopf. gibt mir mal den Panzerbecher. Kannst du ihn überhaupt schleppen? Gewicht 13. Nee. Okay. Gott, mal so, oh, die kommt schon auf mich los. Null Schaden, ach wegen Fram genau. Und. Ist Einsatz, Deign Kill. Oh, nee, anscheinend habe ich sie schon mal benutzt. wenn ich schon Erfahrungspunkt hat. Oh, jetzt macht er deutlich mehr Schaden. Sie bewegt sich auch schon. Okay, da kann man direkt checken und da kommt schon der Dieb. So ich nehme mal sehr stark an. Ich kann äh, nein, ich kann ich nicht ansprechen. Okay, also war das ehrlich gesagt nicht schlecht, dass die schon direkt auf uns zukommen. Ich, an, mit ich kann nicht mit jemand anderen anreden. Ne? Okay, cool. Gut, haben wir das auch erledigt? Ähm, also ich meine, ich könnte direkt hier mit ihm erledigen, äh, aber mal. Verdammt. meine Magier Wo sind sie mhm. Hast du null Schaden oder warum wird das nicht angezeigt? So und ich habe da oben gesehen: Ja, das ist ein Dieb mit Stahl durch, das heißt, den muss ich erledigen. So, ich lasse die Schatztruhen hier noch mal geschlossen einfach nur damit der hier auch runterkommt ich dass der mir irgendwie abhaut ohne irgendwie hier meine und äh, hat den deutsche einsetzen kann äh, einstecken kann so wir müssen dich erledigen erstmal da ja, komm durch so der Grund warum ich sie da wegbewegt habe anstatt zu heilen ist weil ich hier Platz haben wollte, damit jemand auf sie losgehen kann. Auf ihn, mein Gott. So, ich kann auch dich erledigen, mehr nee, kann ich nicht. So, ich meine, das Beste, was wir machen können, ist mit ihnen hier reingehen, ne? Oder wir gehen erst mit ihnen rein. Ja den ja wir haben noch nicht mal irgendjemand getötet die ist noch voll frisch am Leben die Ivy so war du genug ja ne liberation oh ich doppel dich perfekt so. Jetzt noch... Halt ein bisschen am Leben, ne? So, was wir jetzt machen können, ist... Alter, warum mache ich so viel Schaden? Warum ist sie so stark? Was ist sie schon immer so stark? Sie kämpft mit einer Leichtlanze. <lacht> okay, ähm, Ich kann... Oh ja. Dann machen wir den hier. Auf der rechten Seite müssen wir die Leute ein bisschen zurückziehen. Mit gucken kommen wir und wir... Wie ist hier mal Gold Mary? sie erledigen können äh, ansprechen können meine ich so alfredo so ich glaube der typ da oben wird uns erreichen aber ist okay nee, ich glaube nicht dass der soll den weg ist okay. Ist doch nicht so schwierig aus jetzt wieso war ich das hier so nachsehe so kann ich dich noch irgendwie mit jemandem triggern Nö. Also kann ich, aber mit einer Lanze, hat das heißt meine beiden schwertkämpfe die noch übrig sind, die kriegen auf die fräse So, dann tun wir dich mal. Ich nehme mal sehr stark an, ihr doppelt mich. Ne? Ne? Dann richtig hier platziere. Du bist auch nicht gedoppelt, ne? Dann packen wir dich hier hin. Ne? Dann ich meine, ich kann man eigentlich auch hier packen. Ich glaube, ich hatte ihn erreichen. Es ist eigentlich egal, wie du angreifst. Okay, dann machen wir Protektion wieder. Dann tun wir im nächsten Zug die Leute hier heilen. So. Ähm Du bewegst dich hierhin. das heißt, ich kann nicht immer noch nicht im nächsten Zug erreichen. Cool. Okay, dann gehen wir halt nach links, Ne, ist kein Problem, gar kein Problem. Ich packe dich trotzdem hin. Kriege ich überhaupt Erfahrungspunkte, wenn ich angegriffen werde. so er wird jetzt gebrochen demnächst im nächsten Zuge aber egal kriegt natürlich erfahrungspunkte deshalb wichtigste ja, null schaden was du da bruder herz ist angegriffen nenne nee. Ja. 2 prozent treffer chance, äh, Crit -Chance. So. Ah, Dreck, es geht der dahin. Hätte doch über, ich hätte doch lieber die Truhe einsacken sollen. Was haben wir hier alles? Kannst du mich treffen? Oh ja, aber halt. Hmm, da kommt jetzt natürlich wieder darauf an wie die KI hier funktioniert ne ich könnte sehr gut aktivieren dann würde ich die Truhe erreichen da könnte ich mich hierhin bewegen ne und da dürfte mich eigentlich niemand treffen doch du willst mich treffen aber das ist kein Problem ich muss 19 Schaden äh, schauen so wenn man da gleich wie vorhin sich so oder so heilen hm. über wem hast du 1 2 3 4 5 verdammt egal äh, du überlebst hat Okay, Auf haben kann getroffen werden. Aber ist egal, sie wird dadurch nie im Leben kaputt gehen. ne? Nee. So, ähm. noch mal den hier platt ins Gesicht. Durch. Durch. Bestimmt einige Dialoge, wenn ich mit den Söhnen ja dem Vater angreife. Ne? So. Und dann machen wir dich platt. Sehr cool. Ich verstehe nicht, dass Roy hier mit, mit der Backhand kämpft. hier okay, gute Werte. Rücken, das ich mir eigentlich nicht an. Ich bin mir ziemlich sicher, Frapp wird nicht fracken aber man kann ja noch auf Nummer sicher gehen. Ne? Ja, ich habe mein Hauptcharakter auch daneben und da ist sie bekommt sowieso weniger Schaden. Uh. So dann. Okay. Dann machen wir Folgendes. Okay. Ach, da bin ich auch gemacht, ist halt Gut. So, ich muss mal kurz nachdenken. Und zwar machen wir Bündnis, damit wir wieder laufen bewegungsfreiheit bekommen dann gehen wir mal hier ein wir könnten jetzt hier hingehen und dann hier hingehen, ne dann würde ich könnte hier hier hingehen. ne ich könnte jetzt, warte mal, man bis auf einmal da da will ich ich könnte hier hingehen da kann ich mich zwei schritte bewegen dann bin ich hier und hier und ich nehme jetzt mal sehr stark an der die wird uns nicht angreifen. Ne? Der priorisiert wahrscheinlich erstmal die Schatzrunde. Ne? Hat diese Crit chance aber. Ich kann aber auch den ja machen einfach. Eins, zwei. Dann gehst du auf ihn los. trifft uns ne ich schwer zurückwandelt es hat sich wieder zurückwand ah, okay ja ist okay da kann ich von hier aus auch die Truhe öffnen ja dann gehe ich hier in noch die Truhe hier auf hast du stahlschwert hm. was hast du für eine Geschwindigkeit oh, ich werde nicht den Na, haben wir die Truhe. Draco Shield, oh cool. Ach, danach kann ich mich gar nicht bewegen. Oh. Aber ist perfekt, ehrlich gesagt. so, so jetzt mit der Deep, der wird der Deeb höchstwahrscheinlich eher auf die Truhe losgehen, ne? War beim letzten Mal jedenfalls so, ne? Der wird doch nicht jetzt auf, auf einmal auf sie losgehen, oder? Ich jetzt immer so die Sache mit Feiern, da wir uns erstmal erst wissen, wie die KI funktioniert. So, jetzt können wir uns erstmal die vier Prozent Crit Chance. Irgendwann werde ich von so einem Krit getroffen? So, okay, total ignoriert, sehr cool. Da muss ich einfach noch gucken, was der als nächstes macht, nachdem wir die Truhen geöffnet haben. Ich könnte auch auf den losgehen, ne? Und ich weiß, ich kriege die Schätze, wenn ich den erlege, aber ich will das lieber vorher machen. So, du hast noch keine Action, ja, ne? Oh wow. So, was mit dir auch nicht reden okay alles klar muss er gucken so Dann machen wir dich völlig erstmal ne ich sage sowieso schon aus dass hier noch mehr Gegner auftauchen, wenn das kann unmöglich alles einer sind. Da müssen noch eine Menge Gegner kommen. Wahrscheinlich, also, ähm Für schaden kann ich gegen dich machen. Ich könnte mit dir reingehen. Oh Gott, sie wird überhaupt nicht getroffen. Ja, da hinten den Team muss ich auch noch erledigen. Sie ist so stark. Ach, sie hat eine Starklinge. Ah. So, ich kann trifft da oben mich jemand du also ja ja ja okay ist gut guckst du ja sowieso nicht, nicht an ne okay. du, kommst, du mal an okay Mama nebliger Seufzer was ist das noch mal Uh, ist der gegner männlich für die einheit im kampf treffer minus 20 zu oh. gott so wenig schaden man deswegen triffst du nicht schon sagen cool. so sie hat marv ausgerüstet Das heißt sie könnt hier mit ihren stern dort dingen angreifen vier ne? schaden wie sie mit einschlag fast erledigt werde Den schaden brauche ich Ach, er wird ja auch nicht treffen können oder doch ja jemand muss 16 schaden gegen die olle machen 0 was machst du nicht irgendwie so ein ding das immer trifft ah, ja, warte, mal, warte mal das ist doch möglich Ne? Ne? das sind 26 Schaden, der überlebt er nicht. Außer ich greife mir die als letzte an. Aber ich will mit meiner Hauptcharakter die erledigen Ich glaube, die einzige Lösung, die ich gerade habe, kann man sich hier irgendwie aufladen wieder. Oh, ich sehe gerade sind ja voll viele. Dann würde ich nämlich lapis hier versuchen. Und jetzt den Sternenlotlets ein. Okay, warte mal. Es hat genug Schaden. Warte mal mach ich nur. Warte mal, 16 Schaden, genau, brauche ich doch, ne? Das zwei mal acht, okay. wollte schon sagen, das sind doch nicht nur zwei angriffe aber das sind zwei angriffe mal acht, okay. Ich wollte schon sagen. Okay, cool. Dann gehen wir hier hin Was sie platt Und oh, sie lebt noch. Ich denke, jetzt mal, die sind am Boden abfallen und dann tot. Cool. Und Energie tropfen. Hm. Okay, aber das erledigt. Kannst du? Kannst du gar nicht erreichen? Uh -oh. macht ihr genug Schaden. Oh wow! Warte, nein. Anna? kannst du versuchen, ihn mit einer äh, leicht zu treffen? 12 12 für brauche ich hm, perfekt. <lacht> das ist genau, was ich brauche, wenn ich treffe. Aber 100 Prozent, ne? Ja, cool. So habe ich die leichter als und ihr Treffer gegeben. Habe mir mehr Treffer gegeben, das stimmt. musste der nicht treffen das oh, müssen wir uns ein bisschen heilen ja weil ist schon gruselig hier so meine frage ist was macht der wenn wenn ich hier hingehe und den dings aufmache wenn ich dich dahin bewege nimmst du zehn schaden nimmst du zweimal zehn schaden geschicklichkeit 17 das wenn ich eine langen schwer ausrüste oh, werde ich nicht gedoppelt cool. so je nachdem was der macht muss ich äh, gucken ich da die Hand habe. Ja. Na gut, dann würde ich hier in. Wenn ich blick habe, greift er mich an. Elfenlicht. Okay. Und dann kann man eigentlich schon mal nach oben gehen hier, ne? Ab äh. zweimal 19 wird gedoppelt, ne von beiden 19 hat sind zweimal vier Schaden sind acht das sind 16 überlebt da okay trotzdem gefährlich ja. der macht noch nicht mal was so, was denkst du was du jetzt hier machst ne? einfach wegrennen ne, ne, ne. Hast du nicht zu du jetzt einfach abhaust jetzt einfach ab mit seiner mit seinen dingen ja mit seinen mit seinen stahl durch den will ich haben da kann ich mich hier bewegen ohne nein Der haut wahrscheinlich direkt ab, ne? Okay, machen wir den hier. 14. ja 14. kannst du dann auch bewegen. Bonk. Ja, ich hätte eigentlich noch weiter bewegen sollen. Ich vergesse mal, da ist Kraftimpuls, ne? so wenn du jetzt treffen wirst das wäre perfekt ich darf mich nicht weiter dahin bewegen was also, was bin ich mal mit Roy dann bekommt er ja fünf Level ne dann müsste er halt ja eigentlich passen 17 Schaden also hatte 18 Schaden und sie wird ihn nicht treffen können, ne? Noch mal. Okay. Mein gefallen und trifft bitte. Danke. Ich weiß, ich habe Zeit gesagt, aber ich versuche wenig wie möglich von denen anzuwenden so das so, so, ist er aber da voll in der schussbahn und wir müssen ihn erledigen so habe ich obwohl fram und so trainiert glaube ich schwieriger naja wenn ich aufpasst war chloe war sie jetzt hier vergiftet oder glaube ja ne, so erstmal hier im So dann Kommando nach links bitte. Hm. Ja, ich muss sie ja auch noch anlocken irgendwie, aber ich weiß ja nicht, weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert haben jetzt nicht so aus als hätten die sich irgendwie bewegt und sich noch nicht mal bewegen da macht das spiel unglaublich einfach hat der feinblend fates wer dann wird hier tausendmal schlimmer dann hätte irgendwie ninjas auf Boah, dann hättest du irgendwie ninjas auf einer seite die irgendwie diese Fähigkeit haben, irgendwie die Plätze mit einzutauschen, nachdem die angegriffen haben. Dann sind die irgendwie hinter der Wand irgendwie versteckt. und Sobald du in deren Reichweite kommst, setzen die halt ein. Und auf der anderen Seite der Wand sind natürlich dann voll viele Gegner, ne? Und das heißt du versuchst da irgendwie durchzulaufen. da kommt so ein Ninja und sagt ja "Okay, wir tauschen jetzt die Plätze." Boom. Dann auf einmal hast du irgendeinen Charakter auf einer anderen Seite, der irgendwie dann von fünf Gegnern einfach fertig gemacht wird, ey. Das war voll unfair. Das ist voll Bullcrap. Ich weiß nicht, wie Leute irgendwie das programmieren konnten. Ne? So, was genau was ihr vorab? Ne, ihr wollt mich hier hinlocken, damit sie ihren Dinge hier einsetzen kann. Ne? ich will aber nicht einer von ihren dinger ja verballen ne? Ja, guck mal ich bin so nah wie möglich hier dran aber ich kann nichts machen die, die, die zwingen mich hier ich will aber den stab haben, ich will dass der frisch ist gegen mich einsetzt dann kann ich nichts dagegen machen ja wenn die wenn die einsetzen dann sind da einige dinger die verbraucht wurden Aha. Weg. Was, wenn ich hier hingehe? Komm. Ich habe los, Mann. Was, wenn ich dich hier inpacke hineinpacke? Oder das eine... genug Schaden. Nee. Oh mein Gott. Okay, das heißt, ich muss da rein. Ich meine, wenn ich, das wäre irgendwie zu einfach, wenn ich so wäre. Nee. Aber trotzdem, Was soll ich denn ja machen manchmal? Ich bin schon gewohnt, dass sie noch gar nicht weiterentwickelt ist. Normalerweise sind die Heiler immer die ersten Einheiten, die ich weiterentwickel ich einfach heilung wie blöde dreck äh. weiß nicht, das schlimmste was passieren kann ne? sie fährt mich ein ich nehme an danach kann ich nicht mich hat für Einzug nur eingefroren ja, ich nehme aber an danach gehen sie auch alle auf mich los ne? da wäre natürlich gut ne? aber da also sowas von tot. ich sehe theoretisch einfach ignorieren ja ne? also hat mir jetzt einfällt, ist, ich gehe hier rein und werde ich von allen hier angegriffen eine verteidigung von 18 ist 19 das ist versuchen, ne? muss ich sagen vorrücken. Das, ist das Einzige, was ich machen kann, ne? Den schaden machst du gegen mich? Ein gott nämlich mal ein, wird sie einen ihrer dinger benutzen ja, so oder so haben wir genauso konzipiert damit man nicht mit sie da nicht rausgehen kann ne? sie hat doch schon drauf gehen von den beiden Und jetzt wo ich einen von den getriggert habe wird der rest wahrscheinlich voll auf mich loskommen ne? ja. 52 prozent getroffen war getroffen ich weiß nicht ist. Warum ist das so viel Schaden? Weil sehr viel mehr Schaden. Hallo. Ja, aber der Rest, nee. Ich kann nicht, ich konnte oh, kann ich. Aber oh, du hast ein Schwert. Hm. So. Ah, ja. So, jetzt müssen wir da rausgehen. Oh Gott, löschen. Na, kommt's <lacht> ihr noch auf einmal ja? So, sind mir für Sachen alle aktiviert. Da. Oh, sie bewegt sich jetzt auch. Cool. Aha, er kann sich nicht bewegen. Was ist das für ein Ey, das war unfair. <lacht> oh. Jetzt kann sie sich auch noch bewegen. Oh. da ich muss jetzt hier rein. Dreck. nämlich ausgetrickst. Alter, du kannst ihn nicht mit hat gibt's nicht mit 1 HP. <lacht> Ihr Schweine! Na, ich kann mich sowieso nicht bewegen, von daher. Wie mache ich denn hier kalt? So, ich muss ihn erledigen. Er ist der Einzige, der ihn, obwohl, weiß mit Hortensia. Magier kohl Möglichkeit 9 16. Oh, sie bringt den sowas von um. <lacht> Komm schon, was, was hätte ich dagegen machen soll, Sie doppelt den 22 Angriff. Ja, sie macht 13 Schaden, 26. Also die einzige Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt hier reingehe und alle töte, ne? ich habe doch bestimmt noch Mikaya. Ja, ich habe noch Mikaya ja mit ihrer vollheilung Das heißt, wenn ich ja alles erledige dann müsste das eigentlich klappen ne? das ein panzerbrecher macht gebrauch davon Uff. 40 Uff. Ja, zweimal treffen äh, ich mit magier reingehen soll was mache ich ja eigentlich kohl cool. Ist nicht gut. Oh mein Gott. So, du kannst ihn fertig machen. So, ich brauche keine Heilung. Ich muss einfach nur. Oh. <lacht> Mein Gott. So, angeber wir hier rein. Du bist nicht gedoppelt, perfekt. Die ist schon eine coole Sau. So, dann muss einfach nur mit Kaya ja, ja alles am Ende erledigen. So, hinfällig bezweifle dass ich ja erledigen kann oh Gott. okay da ist der pegasus Ritter noch muss ich erledigen so, <lacht> so dich kann ich auch erledigen das so, müssen wir eigentlich nur noch besorgen sie an jemanden tötet wieder an sie geht lieber irgendjemand angreifen anstatt anstatt äh, äh, ich meine du doppelt so oder so das heißt ist egal was ich hier ausrüste, ne? Wow. Cool. Ja, warum nicht? Ja. Yeah. Eins. Eins. So, du wirst nicht gedoppelt? So, ich glaube, wir sind sicher. So, was ist das schlimmste was sie jetzt machen kann kann ich nehme an sie kann nicht hier rein ne? so wen kann sie an alles treffen oh, ich glaube sie kann hier rein sie wird doch wahrscheinlich eher mit dings hier auf oh, sie hat ja auch noch die lanze nein hier ich nicht, effektiv gegen drachen kannst du einfach bei alles rüber fliegen okay. weiß nicht so alles was wir jetzt machen können ist einfach nur beten ich sagen Warte mal, warum kann sie sich so weit bewegen unterricht Wert muss je nach Typ des Anwenders. Oh, das ist wie ein So, ich muss dich, ich muss ja alle heilen jetzt. Großes Opfer. Ich bin auch halb Reichweite, wenn ne? Ja. Überhaupt alle hier voll geheilt oder? Okay, cool. So, alle sind voll AP. Du bist doch niemanden erledigen können, oder? man doch, da habe ich ein Problem. Okay, was machst du? Mein Hauptcharakter nichts aus. <lacht> also voll steiß okay. Was hätte ich denn dagegen machen sollen, Mann? Ach, da kann man die Züge umstellen soweit nee, so weit möchte ich nicht zurück. Mann, das ist alles im Bach untergegangen, nachdem... Wo ist hier? Okay.